Simon, wo fahren wir hin? Ich <lacht> hab keine Ahnung, wo wir hinfahren. <lacht> <lacht> äh, wir fahren jetzt nach Dortmund. Ja. Yeah. Und wir machen in Dortmund ein paar Sachen. Was, was wir machen wir für Sachen? Das sagt euch der liebe Eduard. Der Eduard sagt euch das. Ja, der Simon hat ja schon gerade gesagt, wir fahren nach Dortmund, weil wir nämlich ein Video machen mit dem Tim Dick. Das ist ein Eiskunstläufer. Den sehen wir gleich und danach Schauen wir uns den Kampf von Max Kruger an, der kämpft um den Titel. Wie kämpft er nochmal? Ja, ist ja auch die? egal! Das ist doch alles, komm! Ja, ja, ja! Und Yvonne. So, wir sind jetzt fertig mit dem Video, mit dem Tim. Ich bin oft auf die Fresse sagen. aber hat Spaß gemacht, bin jetzt müde und jetzt freue ich mich auf meinen Döner-Teller und dann gehen wir äh, zur Halle, wo Max Koga Später kämpfen wird. freue mich auf die Kämpfe. Persönlich mein erstes Mal, dass ich überhaupt äh, mir live zu angucke. Wenn ich irgendwelche UFC-Kämpfe sehe, dann so, so, kommt denn der Mausfall an. Ja? <lacht> wir werden auf jeden Fall wieder ausrasten. Ja, ja deshalb, da müssen wir schon mal... Jetzt am besten nochmal die Stimme schon damit wir dann... Äh, Max, Max du Oh. Geil. Ja. Nice. Ich freue mich richtig. Ja. Äh, ja, wir sind jetzt in der richtigen Halle, Wir waren vorne bei irgend so einem Rap Battle oder so. Sind hier Und jetzt, wir sind jetzt äh, zeigen wir unsere Tickets. Kochen, kommen, kommen. Oh, müsste jetzt schon. Äh, genau, das geht <lacht> <ihr gleich. lacht> äh, jetzt gleich. müssten jetzt glaube ich zwei, drei Kämpfe jetzt schon vorbei gewesen sein. Wir kommen natürlich nur für den besten Kampf. So eine ja, ich freue mich. Uh, jetzt gehen wir okay, gleich rein. Ja, okay, okay, okay. Ich oh. nehme alles auf. Ah, oh, nochmal rauf! Alter, ist echt geil. Das sieht echt geil aus. Aber es ist voll leise, es nicht so <lacht> aus. Ja, wir müssen Stimmung machen. Schlecht. <lacht> irgendwo. Äh, die großen Plattformen, die man bei MMA kennt uh, gelistet, aber Kampferfahrung hat er. Eine andere Sache, die ich aber da reinnehme, äh, Riesenszene Ist schon ja, geil. Er hat ja, auch der größten Namen in Deutschland, den wir haben. Also, wir haben uns jetzt alle Kämpfe angeguckt. Jetzt müsste Max Burger kommen. Jetzt weiß ich weiß nicht, wie lange die Pause jetzt ist, aber es nee, war ein langer Abend, ich habe jetzt trotzdem endlich zu sehen, <lacht> den Kampf. Wir ja, wollen jetzt äh, Brutalität ja, sehen. Ja, auf jeden Fall. Ja, man den denken, das auch nicht. Auf geht's, Frankfurt! Ich, <lacht> ich habe es letztes Jahr ah, versprochen. Okay. 2022 hole ich diesen Gürtel zurück an meine Hüfte. Wir springen zurück in Spirit. Und das ist der Plan. Merk, tu dich aus. Wir treffen uns im Dezember. Das ist ein richtiges Team. Für mich spielt alles, was danach kommt, überhaupt keine Rolle. Es gibt nur diesen Kampf. Es gibt nur diesen Kampf. Uh, I don't one. draw. Representing to be spirit Der, der steht, der steht. Oh, The oh. second round and new NFC. Genau. Und an der Stelle ist mein Handy leer gegangen. Auf jeden Fall ein cooles Event. War ein sehr langer Tag. Hab quasi den Kampf in meinen Geburtstag reingeschaut. Heute ist nämlich mein Geburtstag. War da lange nach, wie sind noch äh, drei Stunden zurück mit dem Auto nach Hause gefahren. Und ja, cooles Event, MMA immer schön anzusehen. Und an der Stelle nochmal, Gratulation an Max Koga cooler Kampf. Wusste gar nicht, dass du so, so krank im Boden bist, ey, echt eine Bodenmaschine. Wenn man Twitch äh, verfolgt, heute Abend mache ich einen Twitch-Livestream, einen geburtstagstream Und ja, genau, man sieht sich.